So, hallo ihr Lieben, auf äh, vielfachen Wunsch ziehe ich dann doch mal wieder die Handschuhe an und es wurde ein Osternest gewünscht. Und ich, ich brauche unbedingt ein paar Handschuhe, weil meine Armfinger... Die wollen äh, nicht so gern mit diesem schönen Gras kooperieren. Aber ich habe hier, oh, ich zeige das mal in der Kamera, ich habe wunderschönes Pampasgras gefunden. Und es gibt tolle Weide und Birke. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie man so ein schönes Osternest ähm, selber macht. Das wurde ich also gefragt. Und dieses Pampasgras, das ist also richtig schön scharf. Ja? Das hat richtig tolle Schnittkanten. Und ich würde ähm, dieses Gras nicht ohne Handschuhe anfassen, es sei denn, ihr habt Lust, euch die Hände so richtig zu zerschneiden, weil das ist nämlich ganz biestig und ganz gemein. Und als Vorbereitung, ich fange jetzt mal an, so, ich fange jetzt mal an, dieses Nest zu machen. Ich nehme Pampasgras so, und, und, äh, und nehme, ja, macht quasi zwei Hälften, ja, Ganz ein bisschen näher zeigen von der Kamera. Dankeschön. Mach so zwei Hälften und verdrehe diese Hälften. Ja, das ist immer so meine Technik. Und, und äh, was ich dann immer mache, äh, ich nehme immer super gerne die Knie, das ist wunderbar. Und was ich dann immer mache, weil natürlich muss man davon ausgehen, dass man sowas alleine macht. Und suche mir nochmal Pampasgras. Ich nehme einfach immer wieder so ein Bündel und lege das dazwischen und drehe wieder. Dreh weiter, ja. Und dann ist es natürlich eine Hälfte zu dünn, die andere wieder ein bisschen dicker. Und kann man sich einfach so schön, genau, schön ist gut. Ja, kann man sich einfach so schön hier in diesem, in diesem ganzen Gemüse bedienen. So, ich will aber gar nicht raus. Es muss aber. Egal. Bald. So, für euch investiere ich hier ja alles. Also, das ist jetzt super. Genau, ich lege wieder. Ich lege dieses Pampasgras. Das super, dass es so lange ist. Das ist quasi fast wie Flechten. Aber das Flechten, das mache ich nicht mit drei Teilen, sondern ich mache das eigentlich nur mit zwei Teilen. Das sieht also auch, wie ich hier am Arbeiten bin. Mal zu zeigen, ja, hier gibt es also dann so einen schönen Zopf. Ja, und ich störe mich jetzt auch gar nicht daran, wenn da was absteht macht überhaupt nichts aus und ich mag auch total diese scharfen Schnittkanten von dem Gras. Weil wenn ich da mit dem Handschuh entlang gehe, dann hängt sich dieses Gras. So, man sieht also, man braucht hier echt Platz. <lacht> Gott sei Dank ist hier sonst keiner, der arbeiten will. Das Gras hängt sich so richtig an den Handschuhen fest und dann nehme ich wieder, so dann nehme ich Weide, auch Weide, die ich auch wieder hier einfüge. Und, ja, man muss so ein bisschen, man muss hier schon so mit diesen, ähm, ja, Nestern, mit den Flechten, da braucht man schon ein paar feste Finger. Genauso auch wie, wie bei Weidenarbeiten. Da darf man nicht so zaghaft sein. Und man muss diese Zweige, man hört es einfach ein bisschen knacken, gell? Und man muss diese Zweige also durch auch mal brechen. Ja. So. Und dann kann man hier also wirklich ein tolles ein tolles Nest flechten, und damit nicht so viel so viel wegkommt, <lacht> nehme ich einfach vom Boden wieder meine Ladung äh, mit auf, füge die wieder in die Mitte ein und flechte einfach weiter. Und ich fand dieses helle Material, dieses ah, schöne helle Hellgrün, ja, was so ein bisschen ins Mintgrün geht, das fand ich richtig toll. So, gucken wir dann gleich mal. Das erinnert schon ein bisschen an Nest, oder? Ähm, ich habe hier zur Vorbereitung ein Stück Pappe gemacht und habe das einfach mit Folie beklebt. Ich ja? habe das schön rund geschnitten. Und ähm, damit diese Folie drauf, drauf geht. So, jetzt haben wir eine kurze Pause, kommt runter. Aber ich flechte mal schön weiter runter. und lege es einfach hin, ohne abzuschalten. Dann machen wir gleich weiter. Guten Tag. Hallo. Hallo. So, zwischendurch Kundschaft gehabt und ich habe dann mal passend zu meiner, zu meiner Kleidung einen Strauß gebunden. Das ist alles genau hier wieder gespiegelt. Nein, ist aber nicht für mich. Wir werden ihn gleich weggeben und wir haben hier auch so eine schöne Papiermanschette gemacht. Und in einem anderen Video mit dem Tulpenstrauß haben wir ja gezeigt, wie man diese Manschetten macht. Aber darum geht es ja heute nicht. Aber ich wollte euch die nicht vorenthalten. Und der muss jetzt ins Wasser und der wird gleich abgeholt. Aber in der Zwischenzeit, meine Handschuhe sind irgendwo abhanden gekommen. In der Zwischenzeit, ich nehme einfach ein paar neue. Ne, ach, geht auch so. Also habe ich mich auch um meinen schönen äh, Kranz bemüht mit dem Pampasgras. Und obwohl eigentlich es ziemlich chaotisch hier aussah gerade, ähm, finde ich, ist das da jetzt schon ein recht ansehnliches Ergebnis geworden. Und äh, ich habe auch gerade so gesprochen, was ganz wichtig ist, ist natürlich keinen grünen Draht zu nehmen, sondern man sieht hier sehr schön, dass hier dieser silberne Wickeldraht unheimlich viel Stimmung macht und Wirkung. Und das ist... dass es den Kranz so richtig edel macht. Und das sind diese tollen, dekorativen Drahtelemente Und von dem Pampasgras ist sogar noch die Blüte mit drin. Und das ist eigentlich zu Ostern fast wie im Nest. Finde ich total cool. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe es schon erzählt, ich habe eine Pappe, die habe ich aber mit Folie eingepackt. Und die kommt jetzt, die habe ich natürlich vorhin mir schon so ein bisschen zurechtgeschnitten, ja, die kommt jetzt hier unten dran. Die müssen wir natürlich noch fixieren. Und dazu... Gibt es hier so schöne lange Holzstäbe. Ja? Ähm, ich gucke mal nach dem Bestelllink bei Fluristik24 für euch. Und diese Holzstäbe, so genau, hinten nicht einhaken, nur vorne. Die steckt man jetzt einfach hier so durch, durch diesen Kranz. Und was ich mache, so ein bisschen Trick 17, ich gehe her. Und mache äh, mach ein bisschen Heißkleber auf die Spitze von diesem Holzstab. Wenn ich den dann, genau, so, alles alles erstmal reinkriegen. Wenn ich dann, den dann hier reinstecke, dann rutscht der nicht mehr raus. Das ist natürlich ein schöner Trick. Und eine Seite reicht eigentlich, weil der hat jetzt keine Riesenbelastung. Und, ach super, die sind so lang, ich kann den sogar nochmal nehmen. Aber ich schneide jetzt extra eine schöne Spitze, also ich schneide extra schräg an, damit ich wieder besser hier durchkomme. Wenn, wenn das natürlich stumpf ist, dann komme ich nicht so gut hier durch. Und hier mache ich auch wieder den gleichen Trick, ein bisschen Heißkleber. Nicht auf die Finger, sondern aufs Holz. Die Finger danken es. So, und dann habe ich doch hier schon ein, eine schöne Basis. Aber damit das Ganze nochmal so richtig gut hält, wollte ich nochmal, ja gehe ich nochmal diagonal, einfach nochmal um das Ganze zu sichern. Gehe ich nochmal mit einem Holzstab auch nochmal hinterher, fixiere das wieder mit dem Heißkleber. Ja auch der Heißkleber braucht Futter, das sind wieder diese Leimstifte. Und so, die schiebt man einfach nur hinten rein und fixiere das Ganze. Also ich bin jedes Mal, wenn ich die Holzstäbe einfüge, habe ich nicht die stumpfe Seite genommen, um hier durchzugehen durch das Nest. Nicht die Seite, sondern natürlich die Spitze, die vorhin spitz war. Naja, jetzt ist es nicht mehr. Gut, jetzt habe ich doch eigentlich schon eine schöne Basis. Und super, jetzt ist es richtig schön fest, der Boden. Das ist ganz toll. Und was ich mir so überlegt habe, ich möchte natürlich, dass es ein Nest wird. Das heißt, ich gehe jetzt einfach her und ähm, nehme Heu ja, und damit dieses Heu nicht gleich wieder rausgeht, mache ich ein bisschen Heißkleber so flächig in das Nest rein So und klebe dann dieses Heu da drauf und naja, man kann es ja dann mal umdrehen und gucken, wie viel rauskommt. Es wird sicher ein bisschen was rauskommen, aber ein guter Teil ist auch schon hängen geblieben um diesen nestigen Charakter in meinem, ja, in meinem Nest, genau, nestig im Nest. So, jetzt kommt das Heu wieder weg. Heu bekommt man eigentlich auch überall, wo es äh, Tierbedarf gibt. Und ich bin ja auch ein Fan von Rötelarbeiten. Ich habe meinen Rötelapparat. Eigentlich hatte ich ihn schon raus. Hier ist er, genau. Rötel, gibt es ja hier diesen schönen Röteldraht und diesen Rötelapparat oder Drillapparat, da wurden früher übrigens die Mehlsäcke zugerötelt, ja, das ist ganz spannend eigentlich. Und ich habe mir so überlegt, ich wollte eigentlich gar noch ein paar so astige Elemente gern haben. Und dann mache ich hier noch ein Stück Birke rein. Und das festzukleben ist eigentlich ziemlich doof, weil dazu ist die Birke auch zu ja, zu, zu massiv. Und dann kann ich die ganz einfach hier reinröteln, ja, reindraten. Und fest ist die Birke, man sieht die ist so fest, dass auch das Nest mitkommt. Und ich habe mir auch überlegt noch so, ich wollte auch gern, ja, wollt gern zweige. Das soll natürlich jetzt auch noch richtig Natur bekommen, dieses Nest. Und hier habe ich einen schönen Flechtenzweig. Den möchte ich auch gern fixieren, weil mein Plan ist ja auch, dass, das, dass dieses Nest äh, Festigkeit hat, vor allem wenn mein Kunde jetzt mit diesem Nest zur Tür rausgeht dann sollen da jetzt nicht gerade die Zweige rauspurzeln, sondern das soll einfach schön fixiert sein und dass die Elemente, die kommen jetzt ja nach und nach da rein, dass die Elemente schön fest da drin sind. Ja, ja und auch mit diesen, mit diesen zwei kleinen, ja, mit diesen Festraten. Von dem, äh, an zwei Stellen den Zweig, dann kommt der eigentlich schon nicht mehr raus. Dann, dann haben wir den ganz toll fixiert. So. sehr schön. Man kann also das, dieses, dieses Pampasgras ruhig nochmal dann so ein bisschen, bisschen hochziehen an manchen Stellen. Und dann gewinnt es wieder Volumen. Ja, dass es das, dass das nicht so in einer Ebene ist. Und des Weiteren, wir hatten schon in Videos das Thema Magnolie. Ich liebe sie. Und ich nutze sie, das ist jetzt eine trockene Magnolie. Ich nutze sie. Ich nutze sie dekorativ nochmal in dem Nest. Ich klebe sie fest, während meine Kollegin gleich die Kundschaft bedient. Gleich geht es weiter. So, also äh, gar nicht so einfach zu drehen, weil ihr habt ja extra gefragt, ob wir noch das Osternest machen. Aber... Ähm, wir haben natürlich auch viele Kunden und wir müssen das irgendwie natürlich dazwischen schaffen. So, ich finde es natürlich ganz toll. Jetzt haben wir hier unser Nest und die Zweige. Und ach, ich war gerade noch bei der Magnolie. So ist es, wenn man zu viele Sachen auf einmal macht. Ich habe hier ein paar Magnolienzweige einfach reingeklebt. Ja? Ich habe die Magnolie genommen und habe die Zweige, habe einen Zick Heißkleber genommen und habe diese Zweige hier einfach so dazwischen geklebt, ja, dadurch, dass auch diese Drahtstücke da sind, ähm, ist das jetzt natürlich noch schon eine schöne zweigige Basis. Hier, ob man den lässt oder nicht, das kann man überlegen. Und dann habe ich Frühlingsblüher genommen. Da die untere Seite eh nicht mehr so gut sichtbar ist, reicht es eigentlich, wenn man die Frühlingsblüher, die kann man jetzt so reinstellen, weil hier ist es jetzt natürlich super, dass der, die Pappe, die da drunter ist, dass die mit ähm, Folie beklebt ist, ja. Und selbst wenn man den Frühlingsblüher mal so rausnimmt, wässert und wieder reinstellt, dann ist es überhaupt kein Problem, dass der feucht ist. Und hier haben wir diese schönen Hornfeilchen genommen. Auch immer dieses Aprikot zu dem Gelb, hier weiß zu den weißen Hornfeilchen. Also alles schön passend und die kann man dann so reinstellen. Und man kann immer, so, man kann immer noch ein bisschen Deko, ein paar Zweige, hier ist dieses schöne Spinoza, ein paar Zweige reinlegen. Also es lässt sich alles, es lässt sich sehr einfach umspielen. Und außerdem haben wir natürlich noch unser Heu. Und wenn man dann will, dass hier noch ein bisschen was drin ist, dann legt man einfach Heu rein. Und ich habe hier so ein, so ein wunderschönes Deko-Ei, ja, habe ich hier dazu gefunden, dachte, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Ei. Und das will jetzt unbedingt in mein Nest mit rein, hat es mir erzählt zu diesen, zu diesen Narzissen. Und ich freue mich auch sehr drauf, wenn die Narzissen blühen, weil da, kommen, da kommt dann so ein richtig schönes, äh, ja, das so ein richtig kleines Blütenmeer da oben. Und des Weiteren habe ich mir natürlich überlegt, dass ich dann ein bisschen, bisschen Moos muss auch noch in so ein Nest rein. Ja, es soll natürlich so wie in der Natur sein. So. Und das Moos müssen wir, kann man einfach nur reinlegen. Weil das Schöne ist ja dann, dass man auch dieses Nest immer wieder bestücken kann. Das ist das Tolle daran. Und dann geht es noch. Es soll ja hier zugehen wie im Stall. Ja, es gibt noch ein paar Eier. Und hier sind wieder, ach, sind so schöne Eier. Das sind wieder Eier vom vom Grünleger, ja, Es gibt verschiedene Hühner. Die äh, Grünleger und ach, da gibt's Schokoleger, die diese dunklen Eier legen. Und ach, da gibt's tausend Varianten. Also ich bin nicht so ein Hühnerexperte. Meine Kollegin, ich glaube, das ist ein Schokoleger, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ähm, es gibt eine Kollegin, die ist hier völlig auf Hühner spezialisiert. Die könnte hier ziemlich lange was erzählen aber ich kann das nicht ähm, aber ich kann ich kann euch zumindest hier diese schönen eier zeigen und ja dann habe ich mir noch gedacht ein paar federn wären natürlich hübsch die so natürlich sind ich wollte dieses nest bewusst nicht ähm, ja, mit viel, vielen natürlichen farben gestalten und ich wollte ganz bewusst aha, ja genau dass die federchen die fliegen mir alle schon in den fingern rum das geht natürlich ganz schnell. So. Und das sieht jetzt also wirklich aus wie frisch im Stall, frisch gelegt. Und die Federchen, die klebe ich einfach nur mit so einem tupsa heißkleber Klebe ich die immer an. Und dann gibt es natürlich noch die Krönung der Federn. Das sind jetzt hier, die sind wirklich ein Träumchen. Das sind Perlhuhnfedern. Die liebe ich heiß und innig. Und die sind natürlich so schön mit ihren tollen Tupfen. Das ist... Das ist erste Sahne, das sind eigentlich die, die ich am aller, Schönsten finde und die müssen natürlich auch mit rein und hier, dass sie so partiell hier auftauchen und die können auch ruhig hier in dem, in dem Töpfchen mal auftauchen, nicht nur unten, dass es eben oben auch eine Verbindung gibt zum Nest unten. Ja, wir sprechen immer von Verbindung, wenn die ja, wenn die Elemente wiederkehren, das sind eben nicht so eine Feder, die sieht aus wie so ein Reststück, sondern es sollen natürlich verschiedene Federn, die einfach schön angeordnet sind. Und was immer schön ist in der Floristik, wir sprechen immer davon zu gruppieren. Ähm, gruppieren macht mehr Wirkung, wie wenn man jetzt auch gerade in so einem Kranz regelmäßig die, äh, die Sachen verteilt. Und ähm, Eier sind in der Natur auch liegend, ja, die sind eigentlich selten stehend. Hier hatte ich keine andere Wahl, weil das Ei hat unten ein Loch. Aber in der Natur liegen Eier und deswegen würde ich jetzt normalerweise, wenn ich Eier hier integriere, die würde ich ehrlich gesagt nicht äh, stellen. Ich finde, das ist dann sehr stimmig, wenn die liegen, weil habt ihr schon mal stehende Eier im Nest gesehen, im Hühnerstall? Ich nicht. Ja, und eigentlich hatte ich auch noch vor, diese hellen Zweige mit äh, zu integrieren, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Ich finde das Nest jetzt so schon total schön. Ja, Ich hätte auch noch hier Straußenei-Schalen. Oh, aber ich glaube, das brauchen wir alles nicht, weil ich habe wieder einfach ganz viel Deko und tausend Ideen. Aber ich glaube, es kommt ja darauf an, dass ich euch jetzt so eine Idee gezeigt habe. Ich nehme das einfach mal in die Hand, dass man das auch besser sehen kann, dass ich jetzt euch eine Idee gezeigt habe, die ihr gut nachmachen könnt. Und das Schöne ist wirklich, dass diese Frühlingsblüher herausnehmbar sind und das ist ein sehr schönes, dekoratives Nest für die Ostertage. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bleibt gesund und dekoriert schön. Alles Liebe und Gute. Tschüss.